Das war wirklich ein richtig krasser Abend. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dass ihr so mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ich stolz sein kann auf meine Landeskirche, dass ihr es hier auch echt gerockt habt, Leute. Echt hey, cool. Ja. Ich habe schon gesagt. Ich glaube, dass eine Energie Gottes ist, die alles überwinden kann. Auch Krieg und Nationalismus und all den ganzen anderen Scheiß. Und das können wir, weil wir es direkt von oben haben. Wir sind on a mission from God am Auftrag des Herrn unterwegs. Zumindest wir hier und hier bin ich auch. Und deswegen sollten wir diese Liebe strahlen lassen. Sie einfach mit rausnehmen. In die Welt, zu den Menschen. Weil jeder Mensch jemanden braucht, den er lieb hat. Und jemanden braucht, selber liebt. Das ist ganz wichtig, und deswegen, ja, dieser Song, Mann. Halleluja! Everybody needs somebody, everybody needs somebody to love. Somebody love, somebody love. Sweet out sugar the the you, you. you. you. You, you. you, you.